Läuft deine Figur auf vier Beinen? <lacht> Nein. Kann deine Figur fliegen? <lacht> Nein. Im Geiste vielleicht. <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute machen wir noch mal ein Videospiel, was wir vor einem Monat, glaube ich, Janik ja, gemacht haben. Und es hat euch gefallen, also wiederholen wir das. Ich stelle mir wieder einen YouTuber vor und Ihr könnt ihn vielleicht erraten. Es geht los. Erste Fragestellung. Ist die Figur, die ich mir denke, weiblich? Frage 2. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Frage 3. Ist eine Figur durch YouTube äh, berühmt geworden? Ja. Spielt deine Figur Minecraft? Ich Glaube? Nein. Hat deine Figur lockiges, lockiges Haar? Nein. Frage 7. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja. Frage 8. Kann deine Figur fliegen? Nein. Im Geiste vielleicht? Fängt der Name deiner Figur mit A an? Nein. Nummer 16. Hat deine Figur über eine Million Abonnenten? Ich glaube, ja. Frage 17. Hat deine Figur blaue Augen? So tief habe ich ihm noch nicht in die Augen geschaut. Hat, kann sich deine Figur in Diamanten verwandeln? Er ist ein Diamant, ich, aber ich sage nein. Frage 20. Hat deine Figur pinke Haare? Nein. Frage 21. Redet deine Figur? Ja. Kommt deine Figur aus dem Ausland? Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube eher ja. Frage 29. Ist deine Figur russisch? Ja. Frage Nummer 30. Spielt die Figur bei Ali Tells mit? Ja. Ja. Haben wir ihn ja? Ayblali, ich denke an Ayblali. Ja, ja, ja, an den denke ich. Mit Freuden und ich grüße ihn, wenn es irgend geht, von hier aus ganz herzlich. Also, jetzt habe ich mir eine neue Figur ausgedacht. Bin gespannt, ob ihr sie enträtseln könnt. Hallo, ich bin Agnator. Um ein neues Spiel zu beginnen, klicke auf Spielen. So. Möchtest du den Jugendschutzfilter aktivieren? Ach gut, Schaden kann es nichts. Frage 1. Ist deine Figur männlich? Ja. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Hat deine Figur einen Sohn? Nein. Hat deine Figur eine feste Freundin? Woher soll ich das wissen? Ich, ich sage, ich weiß nicht. So was weiß ich doch nicht. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ja. Läuft deine Figur auf vier Beinen? <lacht> Nein. Lädt deine Figur hey videos hoch? Ja. Jetzt ist wieder... Pause, Pause. Das habt ihr aber gut gemacht. Julian Bam, ich habe ihn kennengelernt in Düsseldorf. Ein toller Mann, ein toller Mann. Ja, Julian natürlich. Ich bin von dem begeistert. Hier oben kommt ihr zu dem Video, wo ich den Playbutton auspackte unsere Ausflügte und hier unten könnt ihr uns abonnieren, was uns sehr freuen würde. Ich sage schon im Voraus Danke. Und nun sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.